Herzlich Willkommen bei Asra Blogt. Also, ich versuche ja auf diesem Blog nur gute Nachrichten zu bringen. Es gibt so viele Leute, die was Gutes machen und das, die es anders machen. Trotzdem packt ein manchmal die Verzweiflung und die Trauer. Viele Menschen werden depressiv wegen dieser ganzen schlechten Nachrichten. Ähm, wozu diese Trauer gut ist, darüber habe ich heute was gelesen. Ich möchte euch ein Stück daraus vorlesen. Elisabeth von Tadden hat in der Zeit vom 12. März 2020, schreibt sie... Aus dieser Perspektive, also es geht darum, die Perspektive, äh, diese Traurigkeit zu nutzen, um die Perspektive zu wechseln. Sie schreibt, Aus dieser Perspektive bestünde die Kunst heute darin, als informierte Gesellschaft den politischen Druck zu erhöhen und doch das unabhängige hinnehmen zu, zu lernen, um so einer lähmenden Ohnmacht zu entkommen, die für die Seele zerstörerisch ist. Denn bei realistischer Prüfung lässt sich auch heute kaum behaupten, dass Handeln wirkungslos sei. Die Hebel der Wirksamkeit sind nur andere und die Wirkungen durchaus unvorhersehbar. Ein junger YouTuber dreht ein klimapolitisches Video, das 16 Millionen Menschen sehen, die mit ihrem Votum das Ergebnis der Europawahl ändern, der rezzo effekt Die überparteiliche Initiative Brand New Bundestag schmiedet aus der Mitte der Gesellschaft heraus ein neues Bündnis zwischen Zivilgesellschaft und Parteien. Klimaexperten weisen darauf hin, dass einige wenige Investmententscheidungen am Finanzmarkt das Geschäftsmodell der fossilen Energien kollabieren lassen und gesellschaftliche Kippmechanismen in Gang setzen könnten, welche das geoklimatische Kippen vielleicht noch aufhalten können. Und neuartige Klägergruppen setzen auf dem Rechtsweg die fossilen Energieversorger unter Druck. Man könnte auch sagen, es fehlt nicht an Hebeln, mit denen sich überraschende Wirkungen erzielen lassen. Die realistische Traurigkeit wäre dann eine Basis, um aus der einsamen Schwermut heraus anders unter Menschen zu gehen. Damit nehme die Geschichte übrigens wie so oft Zuflucht zu einer schönen List. Sie würde mit der Klimakrise ein menschliches Selbstverständnis fördern, das gerade weil es Schwäche akzeptiert, die dramatische Situation, in der sich die Menschheit befindet, entschärfen könnte. Denn nichts ist in der Klimakrise so wichtig, wie mit anderen gemeinsam tätig zu werden. Im eigenen Dorf, auf dem eigenen Kontinent, mit einem wachen Sinn für die Verletzlichkeit der Kreaturen, zu denen die Menschen gehören. So, und Menschen, die was anders machen und auf eine ganz besonders schöne Art, gehören Vera und Jens. Die habe ich besucht, die haben ein Strohballenhaus gebaut. Und das möchte ich euch zeigen. Also Strohballenhaus glaubt man ja erstmal nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, wir haben ja viel mit lokalen Handwerkern gearbeitet Ja. Yeah. und ähm, also die waren erst gar nicht so die waren erst skeptisch und dachten, das oh, brennt das nicht und so. Ne? Und dann haben sie aber im Laufe der Zeit gemerkt, das ist wirklich eine tolle Bauweise mit alten Materialien. Mm. Und wir haben nachher gehört, der Dachdecker hat dann noch bei der anderen Baustelle empfohlen, ach, man könnte ja auch was mit Lehm hier machen und so. Also ja, die waren nachher ja überzeugt, das war richtig toll zu sehen. Das auch. ist ja schön. Ja. Mm. Und gut, den Leben selber, die ganzen Lehmprozesse haben halt ein paar Spezialisten aus der von Göttingen gemacht. Was mhm. haben wir hier vor Ort nicht gefunden. Aber ja, es war eine gute Kooperation aus Ökofirmen und lokalem Handwerk. Und es war irgendwie, hat eine gute Ausscheidung, glaube ich auch. Wie kommt jemand dazu, so etwas Altmodisches wie ein Haus aus Stroh zu bauen, wo es doch so vielseitige, moderne Baustoffe gibt? Alle, die heute ein Strohballenhaus bauen, wollen aktiv mitwirken, die globalen Probleme der Klimakrise zu lösen. Denn Strohballenhäuser haben eine hervorragende Ökobilanz. Stroh und Holz sind nachwachsende Rohstoffe, die Häuser sind extrem energieeffizient, sowohl in der Herstellung als auch im Betrieb. Die Naturmaterialien schaffen außerdem ein besonders angenehmes Raumklima. Allergiker berichten, dass sie im Strohballenhaus ihre Probleme losgeworden sind. Die lehmverputzten Wände wirken schallschluckend. Und sie sind total schön. Sie sind nicht viel teurer als Häuser in konventioneller Bauweise, ca. 10 bis 5% nur, aber nur, wenn man bauen lässt. Man kann auch viel selber machen und auch viel selber reparieren dann später. Wenn man die gesparten Heizkosten mit einrechnet, dann sind sie auf lange Sicht sogar billiger. Immer wieder wird gefragt, ob das nicht leicht brennt und ob das stabil ist. In den letzten Jahren hat man viel Erfahrung gesammelt mit moderner Strohbauweise. Deutschland mit seinem strengen Baurecht hat die Strohballenbauweise als feuerfest zertifiziert und Strohballen offiziell als Baustoff zugelassen. Zertifizierte Strohballen werden außerdem auf Feuchtigkeit und Schimmel überprüft. Richtfest. und dann, ja, und dann ja, das ist der Auskommt auch Kiefernz und die Messerschicht ist ein nee. Kiefernz, weil die Wetter ständig also so. ist. So. Und hier ich an die Westseite kommt aber noch eine Holzschicht, weil da noch abzuschneiden. Okay, ne? mhm. Was? Diese Rinde, diese Baumkanten, würde ich euch sehr gerne. Ja, ja, das, das, war das noch das Ja, ich ja das war eine weil, so. eine weil damit so. wurde euch ja. die Insekten auf genau. jeden Fall. Ja, das ist ja. schön. Ja. Ja. Schön. Hier mit den, mit der Rinde. Ja, das hatte. Hat Chris schon gesagt, ich schon gesagt Ja, Die Redner weg. wir sind uns dann Jahr 2020. Das Stroh ist ein Das ist ein DVT. Das Wir ein DVT. Das können. Das ein ist ein mich heute. Das ist ist ist Du? Wie du? Hier? Hier mal. Kommt so. du kommst auch wieder runter. <lacht> du kommst wieder da raus, ja. Und diese Kleinfächer? Ja, also ich weiß nicht. Ja, Keine ja. Ahnung. Ein bisschen Lüftung ist ja auch Oberlichtung. Na gut, hier kommt der Herd hin, also von daher wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Die Baustelle. Da sind so so, so Metallhalterungen äh, ja, ja. drüber und das ist ganz stark gepresst, ja. sodass dass alles super gedämmt ist. Ja. Stopfen. Genau, ja, genau. Ja, stopfen. Das habt ihr selber gemacht? Das ist der stopfen? Nee, das, das hat, war dieser ja. Kurs. Ja, also es gab einen Kurs vom Fachverband Strohanbau. Ja, ja, das, genau, war ja, das alles ja, das alles selber gemacht. Um. Hier mit so einem Hammer, da muss ja. du so richtig dagegen hauen. Da ja. haben sie das lose Stroh dann immer in solchen riesigen Säcken. Das haben wir alles zu so Johanna geschafft, ne, damit uh -huh. sie das für die Pferde. Das ist so ja, von außen, ja. also das ist halt so richtig die Wand, bevor sie rasiert wurde. Ja, ja, ja. Die wurde ja dann ja noch top rasiert. Das ist im Fenster und außen die erste mhm. Schicht von dem Kalkputz, oh, also ja, noch ja. total chaotisch. Aber so sieht man halt, wie es <lacht> aufgebaut ist. Das sind die Lehmbauer, die haben auch bei unserem am mitgemacht. weil Sie mal wissen ja. wollten, wie ist das, bevor Sie zum Einsatz kommen. Und die haben mhm. alles dann top rasiert, damit mhm. Sie es einfach haben. Stimmt, das ist dann irgendwo die erste Lehmschicht. Ja, irgendwann mussten wir den Ofen anmachen, mhm. weil dann sonst, weil es hier so kalt wird, war, da war es schon Oktober, November und dann haben die Dielen sich verzogen, Da oh, wollte okay. gerade die Dielen reinlegen, oh. Na, dann haben wir aber, war oh, der Ofen gerade rechtzeitig fertig. Ja. ja, der Ofen ist voll. Können wir den gleich mal anmachen, wenn du willst? Ja, gerne. Wir dürfen den ja nur alle zwölf Stunden anmachen und Ach dann so. auch nur mit einem Minimalgewicht oder Holzgewicht von 17 Kilo, 17 bis 30 Kilo. Mhm. Und ähm, dann merkst du aber am nächsten Tag noch, wie das hier alles warm ist. Also das meine Fingesecke ist da, also ist alles warm, mm. der Rücken und so, und dann kann man noch das ist fantastisch. Da kannst du ja ganze ja. Tage und Wochen verbringen. Ja, eigentlich brauchst du gar nicht mehr weg, ich muss nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Mhm. Das ist echt schön. Also das sieht das ja schön. auch so schön aus hier mit den Ecken und dass das dann so abgerundet ist. Genau, das ist, so richtig ja, schön. Das ist ein tolle, tolles Gefühl einfach, ne? Das ja. Ist so kantig. Und es, ist auch, es riecht gut, wenn man reinkommt, ja. das Haus. Und am Ende merkst du, oh, es passt irgendwie alles zusammen. Das ist toll. Das hätten wir vorher nicht, also was weißt du ja nicht, wenn du einmal im Leben baust. So. Ja, ja, ja. Und das kommt natürlich durch die Naturmaterialien, ne? Ja, und wir ja. haben so ein bisschen. Ja, schon eine Art Farbkonzept gehabt. Also wir wussten, wir wollen die Wände so lassen, weil die so schön braun sind. Mm, das und das heißt, wir brauchen irgendwie Kontrast. Also haben wir orangene Fenster ja. und dann diese hellen Dielen, aber sonst alles weiß. Also die Türen, die Küche, die Fußleisten, das ist alles weiß und die Tanne. Mm. Und ich finde, dadurch hat das so eine es ist nicht zu so dunkel und es hat so eine Freundlichkeit genau. da. Ja. Ne? So, ja, diese Fliesen, die haben wir uns echt nicht verliebt und die mhm. sind auch noch mal so ein Kontrast. Ne? Will, yeah. ja. Und da ist jetzt Fußbodenheizung drin. Ah, ja, das, das ist auch geil. Das ist im Bad ja sehr angenehm. Genau. Und wir sind auch sehr froh über diese Sichtmauer, weil die lockert das alles nochmal auf, ne? ja. diese rote Mauer da drin. Und mhm. Das nicht alles so gleich ist auch. Ja, ne? genau. Ja. Das ist ein ähm, monstermäßiger ja. Heizkessel, 750 wow. Liter Pufferspeicher um das, das ganze Wärmesystem zu bucken. Ne? Also wir haben ja noch Solarthermie und Gas als Backup und den Ofen. Ah, ja. Und da wird alles, das ganze Wasser wird quasi dadurch geheizt. Ja. Das hier ist dann unser Gästezimmer. Mit auch Türloch nach draußen Das ist jetzt auch so ein bisschen... Mal gerade die Treppe von unten sieht so schön aus. Ja. Ich finde auch den Bogen so schön. Ne? Ja. Hier oben ist leider ja noch kein Licht. Mhm. Ah, ja. Ja. Also, Aktuell ist es auch so, dass jeder Termin, so Auswärtstermin, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ja. Ich will einfach nur bleiben und äh, gar nicht wegfahren. Ne? Ja, man ist irgendwie so dick eingepackt ne? durch das, das Haus. Das ist unser erster Sturm. Hier, ne? Also ich bin total überrascht eigentlich, dass das Haus keinen Millimeter weicht. Unsere Häuser schützen uns. Sie schützen uns vor Regen, vor Wind, vor Kälte, vor Nässe, auch vor Sonneneinstrahlung, auch vor Tieren, auch vor Menschen. Vor Kanonenkugeln und Räubern brauchen wir uns heutzutage nicht mehr zu schützen. Deshalb können wir ruhig Strohballenhäuser bauen. Wir brauchen keine dicken Steinmauern mehr. Umso wichtiger und umso dringender ist es aber, das Klima zu schützen und CO2 einzusparen. Und der Erde, die Erde nicht noch mehr auszuplündern, ihr vielleicht sogar was zurückzugeben. Deshalb ist ein Strohballenhaus politisch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Also es fing zum Beispiel an, wir haben hier so einen Nachbarn, das Erste, was der sagt, also der, der fährt, motzt sofort ja, und, ähm, und fängt sofort an, über Ausländer zu lästern und ich weiß nicht was. Und jetzt irgendwie letztens über Klimawandel, den will es ja gar nicht geben, habe ich ihm mal widersprochen. Mhm. Das hat aber funktioniert, ohne dass er sauer geworden ist. Und das, mhm. was ich witzig fand, war, unsere Lehmbauer, die ja echte Freaks waren, <lacht> ne, der fand die super. Ja, die sind super miteinander klargekommen. Er hat nochmal nach, nachher gefragt. Ja, die waren ja so fleißig und die waren so nett. Und ich glaube, das sind dann solche, weißt du, so Momente, ja, die ja. dann halt wirklich positiv sind. Ja. So klar.